Deutschland ist sicherer geworden In Deutschland sind im vergangenen Jahr 5,76 Millionen Straftaten registriert worden, das ist ein Rückgang um 9,6 Prozent und die niedrigste Zahl seit 1992. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl liegt die erfasste Kriminalitätsrate sogar niedriger als in den vergangenen 30 Jahren. Auf 100.000 Einwohner gerechnet, kommen demnach weniger als 7.000 Taten. Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU sagte in Berlin bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalitätsstatistik, PKS, das Jahr 2017 war in vielen Bereichen ein Erfolg. Seehofer freute sich darüber, dass vor allem bei den Delikten, die das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung am meisten beeinträchtigen, signifikante Rückgänge zu verzeichnen seien. So ging die Zahl der Straftaten beim Diebstahl gegenüber dem Jahr 2016 um 11,8 Prozent, beim sogenannten Wohnungseinbruchsdiebstahl um 23,0 Prozent und beim Taschendiebstahl um 22,7 zurück. Auch die Gewaltkriminalität ist leicht zurückgegangen um 2,4 Prozent. 12,9 angestiegen sind dagegen Delikte, bei denen Pornografie verbreitet wurde. Der CSU-Politiker erwähnte positiv, dass die Entspannung sowohl auf einen Rückgang der Straftaten von Deutschen als auch von Nichtdeutschen deutschen zurückgehe. Hier nahm die Zahl der Straftaten um 22,8 Prozent ab von rund 950.000 auf gut 700.000. Der Anteil der aufgeklärten Straftaten ist laut Innenministerium mit 55,7 Prozent so hoch wie nie seit Beginn der Zählung 2005. Seehofer's Fazit, Deutschland ist sicherer geworden, gleichwohl gibt es zur Entwarnung keinen Anlass. Für Bund und Länder bleibe viel zu tun. Zahl der politisch motivierten Straftaten ging um 5 zurück. Er bedauerte, dass der objektive Rückgang nicht mit den subjektiven Eindrücken der Bevölkerung einhergehe, so Seehofer, laut einer fossa fühlen sich 44 der Deutschen weniger sicher als noch vor wenigen Jahren. So Seehofer. Er glaubt, dass sich dieses Gefühl durch bessere Beleuchtung und mehr Videoüberwachung, zum Beispiel an Bahnhöfen, verbessern ließe. Seehofer betonte in diesem Zusammenhang, dass laut Koalitionsvertrag jeweils 7500 zusätzliche Stellen beim Bund und in den Bundesländern geschaffen werden sollten. Seehofer sprach auch über die Zahl der politisch motivierten Straftaten, die erstmals seit 2012 wieder zurückgingen – und zwar um 4,9 Prozent. Mit 20.520 werden mehr als die Hälfte der insgesamt knapp 40.000 politisch motivierten Straftaten in der PKS-Tätern mit rechter Ideologie zugeordnet. Die Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsheime sei von 995 am Jahr 2016 auf 312 zurückgegangen. Das sei in etwa der Stand vor dem starken Anstieg der Zuwanderung allerdings sei jede solcher Taten eine zu viel. Der Anstieg links motivierter Straftaten um 15 Prozent sei vor allem auf die Ausschreitungen während des G20-Gipfels im vergangenen Sommer in Hamburg zurückzuführen. Dort wurden in wenigen Tagen allein 959 Straftaten begangen. 2017 gab es Seehofer zufolge einen leichten Anstieg antisemitischer Straftaten um 2,5 auf 1504 Fälle. Insgesamt reduzierten sich die fremdenfeindlichen Straftaten im Vergleich zum Vorjahr um 28,4 Kanzlerin Angela Merkel, CDU, habe von neuen Formen des Antisemitismus gesprochen die man in Deutschland und vor allem Berlin in den vergangenen Wochen erleben musste, zu so Seehofer. Er schließe sich diese Einschätzung an und sagte, dass Ende des vergangenen Jahres im Innenministerium ein Forschungsprojekt gestartet worden sei, um die Zivilgesellschaft und die Polizei näher zusammenzubringen. Denn ein Großteil antisemitischer Straftaten werde gar nicht angezeigt.